Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der ukrainische Präsident Zelensky ist zu einem Besuch in den Niederlanden eingetroffen. Er sei am späten Abend in Amsterdam gelandet, berichten Medien. Demnach trifft Zelensky heute mit Premierminister Rütte zusammen. Zudem soll er eine Rede vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag halten. Die Niederlande unterstützen die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs militärisch und bei der Strafverfolgung von Kriegsverbrechern. Gestern Abend hatte Zelensky überraschend Finnland besucht und war dort mit den nordischen Regierungen zusammengetroffen. Ja, unterdessen gibt es erneut Meldungen über Drohnenangriffe aus der Ukraine und russischen Gebieten. Laut der Ukraine war vor allem die Hafenstadt Odessa im Südwesten des Landes ein Ziel. 18 von 24 feindlichen Drohnen über dem Staatsgebiet seien abgeschossen worden. In Russland geriet erneut eine Raffinerie in Brand in der Nähe des Schwarzmeerhafens Novorossiysk. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TAS wurden die Tanks von einer Drohne getroffen. Bundeskanzler Scholz ist zu Gesprächen nach Äthiopien aufgebrochen. In der Hauptstadt Addis Abeba trifft er sowohl die dortige Regierung als auch auf Vertreter der Afrikanischen Union, einem Zusammenschluss aus 55 Staaten. Im Zentrum der Gespräche dürften internationale und regionale Konflikte, insbesondere die Lage im Sudan, sowie erneuerbare Energien stehen. Am Abend soll der Kanzler weiter nach Kenia fliegen. Die US-Notenbank FED hat den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Damit liegt die neue Zinsspanne zwischen 5,0 und 5,25 Prozent. Die Erhöhung war aufgrund der hohen Inflation, der Bankenkrise und der schwächelnden Konjunktur erwartet worden.